40 Tage Reich Gottes. 40 Tage Kingdom of God. Heute ist Tag Nummer 4. Und das Thema heißt jeder dringt mit Gewalt hinein. today Wir wollen die Bibelstellen dazu lesen. And we Matthäus Kapitel 11 Vers 12. One is Matthew 11, verse 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an. Bis jetzt wird das Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Eine interessante Bibelstelle. That's an interesting scripture. Da steht drin, das Reich der Himmel wird Gewalt angetan and und reißen es an sich and, and that, uh, ähm, wie ist das zu verstehen how, how be bevor wir in die erklärung hineingehen Before we start explaining it, wollen wir noch lukas kapitel 16 vers 16 lesen we want to read luke 16, verse 16 das gesetz und die Propheten gehen bis auf johannes The law and the prophets were proclaimed until John. Von da wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Zwei sehr fragwürdige Bibelstellen. Wie können wir das verstehen? How Ist das Reich Gottes Gewalt tunt? Und wir wollen mal hineinschauen. Was bedeutet das, dass es das Reich Gottes mit Gewalt zusammenhängt? Der, der erste Schritt. The first step is, Wenn du die Gunst des Himmels, des Reiches Gottes erleben willst, kannst du das an dich reißen? Then you can mit dem Schlüssel der Buße. Du reißt dich raus aus dem Reich der Finsternis. Die Bibel sagt, er hat dich rausgerissen. von the dem Bereich des Todes. the Und hat dich versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. beloved Als Jesus dich gerettet hat. When Jesus saved you. Er hat dich rausgerissen. He pulled you out. Mit Gewalt. He snatched aus dem, out with power. Aus, aus dem Reich der Finsternis. With violence from the kingdom of darkness. Und in sein Reich hineinversetzt. And has brought you into his kingdom. Deine Rettung hat schon zu tun mit Gewalt. Oh, even your your salvation has to do with violence. Das Einzige, was du tun darfst. This the only thing that you can do. Wie das Reich Gottes beginnt. How the kingdom of God starts. Buße. Jesus sagt: Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt, and the so beginnt das Reich Gottes. That's how the of God und wenn du Buße tust, repent, ist ein gewaltiger Gewaltakt zustande gekommen. powerful act of is starting, Am Kreuz von Golgatha. On the cross of, of Golgatha. Jesus hat den Schmerz für dich genommen. Jesus has taken the pain for you. Er hat die, die Schmerzen auf sich genommen. Er, took, er he all the pain, all Und er hat, the er hat dich rausgerissen. And he you out. Und der Schlüssel ist hier Buße. And the key is wow. Der, der nächste Schritt. The next step? Wie können wir mit Gewalt im Reich Gottes arbeiten? How can we work with in the of God? Gebet und Fürbitte. It's and Sie stürmen den Himmel. Ich kenne so viele Fürbitter, so viele Beter. I, I know so many, uh, sie gehen in die, in, die, in die geistliche Welt hinein. And they go into that Und sie reißen Menschen raus. And they pull people out. Weg vom Teufel. <lacht> Weg von Bindungen. Away from Weg von Abhängigkeiten. Uh, away from Hin zur Freiheit. Into the Hin zur, zur Liebe. Uh, Into, into a life of love. Und diese, diese Beter und die Fürbitter, and those prayer warriors and those intercessors, sie stürmen den Himmel. Und sie tun Gewalt an. And, and they really use force. Aber wem? Den Teufel. <lacht> But the force the devil. Und ich möchte dich ermutigen, and I want to you. dass du richtig kühn bist dass du kühn betest that you pray with boldness. und dass du betest für deine familie and that you pray for your family. dass du und dein ganzes haus werden dem herrn dienen you dass du dem Reich Gottes Gewalt antust that you menschen reinbringst ins Reich Gottes. That you can bring people into the Kingdom sagst, of God. nein teufel meine familie gehört nicht, nicht dem teufel es gehört jesus christus no devil my family doesn't belong to you My family belongs to Jesus Christ. Amen. Was ist der nächste Punkt von Gewalt, Anton? What is the next, uh, uh, the, the next step of using force? An der Himmelstür klopfen. To knock at the door of heaven. Jesus sagt, klopft so wird euch aufgetan. And werden. Jesus says, knock, and it shall be up open to you. Bitte, so wird er gegeben werden. Yeah, ask and it will be given unto you. Sucht und ihr werdet finden. Seek and you will find. Und der nächste Punkt? The next point is ist auf Verheißungen stehen. Stand on the promises wenn Jesus gesprochen hat in deinem Leben Jesus life, wenn er dir etwas gegeben hat dann ist es wichtig dass du auf den verheißungen stehst Und es ist egal was die umstände sagen and it what the Es ist tell wichtig was Gott sagt und das ist said. ein schlüssel des reiches Gottes So tun wir hier gewalt anwenden in diesem moment Und that means that we are using violence Halleluja. Halleluja. der nächste Punkt next point is, ist aus Verzweiflung die Norm durchbrechen. Manchmal kommen wir an einen bestimmten Punkt in unserem Leben. Sometimes we come to points in our lives. Und da sind wir verzweifelt. And then we are despaired. Wir wissen nicht weiter. We don't know what is next. Wir wissen nicht, was wir tun können. We don't know what we can do anymore. Aber es gibt immer eine Lösung im Himmel. But there's always a solution in heaven. Was Unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Und wir sehen manche in der Bibel, And we see some in the Bible, sie sind aus der Norm rausgekommen. They broke out of the normal sie sind mit, mit Gewalt ins Reich Gottes hineingekommen. They came with violence into the kingdom of God. Wie haben die das gemacht? How did they do that? Wir lesen von einer blutflüssigen Frau. Und sie war krank viele Jahre. And she was sick many years. Keiner konnte ihr helfen. Und sie hat gesagt, ich werde mit Gewalt ins Reich Gottes hineinbringen. <lacht> Wenn Jesus hier vorbeilaufen wird, Jesus walks by here, ich werde alle wegdrücken. I will press them all ich away. Ich werde physisch away. alle wegdrücken. Und ich werde Jesus berühren. I will touch Jesus Und wenn ich Jesus berühren werde, and when we touch Jesus Christ, dann werde ich geheilt werden. Sie kam mit Kühnheit. She came with Sie kam mit einem Glauben. She came with faith. Und hat im, came Reich, with faith. hat im Reich Gottes Gewalt angetan. She used to enter into the of God. Aus Verzweiflung hat sie die Normen durchbrochen. Yes. She broke through the norms out of desperation. Sie berührt Jesus. She touched Jesus. Kraft fließt von Jesus. Und power flew, uh, flowed out of Jesus. Kommt in ihr Körper. And the power of God comes into her body. Und sie merkt, sie ist geheilt. Realizes, sie erzählt die, die, die, ihre ganze Geschichte Jesus. Yes. She tells Jesus the whole story. Und Jesus sagt ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Und Jesus says yes ma'am. Your faith has you. Sie ist mit Gewalt hineingedrungen. She, she entered into this blessing with violence. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Steh auf deinen Verheißungen. Stand on your promises. Und egal was der Teufel will. And no matter what the devil wants. Jesus hat immer das letzte Wort. Im Reich Gottes hat einer was zu sagen. Und es ist der König Jesus. Und wenn Jesus spricht, müssen wir uns mit Glauben eins machen. Und, und dadurch durchbrechen. Da gab es diese heidnische Frau. Die Frau hatte eine Tochter. And Die Tochter war schlimm besessen. Und uh, Bö Böse Geister waren auf ihr drauf und sie war besessen. Und Jesus hat sie eigentlich abgelehnt. And Jesus really her, her, uh, her Nein, nein, ich bin nur gekommen für die, für die Leute in Israel. And uh, Jesus said, oh, I only came for the in Israel." Aber diese Frau. Sie ist mit Gewalt hineingedrungen. <lacht> Wie hat sie es gemacht? Sie hat einen außergewöhnlichen Glauben. Und, und sie hat gesagt, Jesus. Und Jesus hat sich angeschaut. Dir geschehe nach deinem Glauben. Und etwas ist geschehen. Die Tochter, die zu Hause war, war in diesem Moment geheilt. Was healed in that moment. Weil die Mutter Glauben hatte. An einem ganz anderen Ort. Totally Man kann Demonausreibung machen über Ferne. You can even cast demons in a long, far distance. Der Schlüssel ist key is Glaube. Faith. Mit Gewalt hineindringen. With force you enter. Ich, möchte, ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Im Reich Gottes gibt es keine Unhöflichkeiten. <lacht> in, im, Im Reich Gottes gibt es ein Prinzip in the kingdom of god that's one principle glaube faith und wenn du nach hebräer 11 6 wenn du dich gott nähern willst and if you want to get close to god according to hebräer 11 6 wenn du zu gott kommen willst to to god, musst du glauben sagt das. so you gott. must believe so bitte dringend durch mit gewalt <lacht> press through through violence und der schlüssel ist glaube And the key is faith. Und, und diese Frau hat eine Gebetserhörung erlebt. An ihre Frau, ihre Tochter wurde geheilt, was weil sie Glauben hatte. Sie ist mit Gewalt durchgedrungen. And she broke with, with ich möchte dich ermutigen. Gib dir nicht zufrieden mit deinem Zustand, den du hast be not content with the condition you have von schau auf jesus christ look to jesus erster anfänger und vollender des glaubens er alles vollbracht he has finished everything und im reich gottes and in the kingdom of god. ist alles alles vollbracht everything is finished so komm hinein ins reich gottes come into the kingdom of god und ergreife deine verheißung and touch your your your promises und nicht vergessen and don't forget du bist höchst begünstigt you are highly favored tief geliebt deeply loved and mightily blessed. Amen. Amen.